Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danilo p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Pokémon Schwer. Ich war nicht mal ungerät zu euch. Mein Gott, wie kann ich das wagen? In der letzten Folge sind wir auf Route 2 der Professoren begegnet, haben uns einen kleinen Kampf geliefert mit Hopp und einige Pokémon gefangen. Und ja, jetzt müssen wir zum Bahnhof. Wir wollen unsere Arena-Abenteuer hier starten. Wir wollen Arena und so hier weghauen, so wie ich das verstanden habe. Nee, das so ein Turnier irgendwie keine wahrscheinlich wieder ein bisschen anders wie irgendwie in anderen spielen keine ahnung und ja bin jetzt mal zum bahnhof zu hopp zu hopp zu hopp und ja folgen den mal und da, wie viele pokémon hast du bisher gefangen ich habe mir gerade ein richtig gutes geschnappt das wird mein neues ast im erbe mal sehen du hast was du hast ja kein einziges pokémon gefangen was ist denn los mit dir was oder anfängst ein an team aufzuholen so besser What? Ich habe Abo, ich habe, ja okay, ich habe mir auch von dem Weg bis Rote zwei bis nichts gefangen, aber trotzdem, boah, ich hasse diesen Typen. Der kannst du ein Pokémon-Ruckzug eine neue Attacke beibringen. Du kannst oft einsetzen, wie du willst. die Thema habe ich übrigens mal von denen geschenkt bekommen. Den die Attacke Sternschauer. So, jetzt sollten wir uns aber auf den Weg nach Engine City machen, wo die Eröffnungszeremonie des arena schellen stattfindet. Fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Los geht's. So, aber erstmal gucke ich mal, ob ich die Attacke Koro beibringen kann. Oh, wunderbar. Das ist eine Spezialattacke, ne? Äh, Spezial. Eine Stärke 60. Das ist wahrscheinlich das Stärkste, was ich denen jetzt beibringen kann im Moment. 1, 2, So, gut. Richtig gut, dass man TMs nicht mal einsetzen kann. In diese Funktion nie einführen sollen, moment ihr beiden, also, so äh, was machst du in ihrem Mann? Als so ein von den geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolia hat uns fahren, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir euch äh, vor der Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Okay. in Diesen Zeit ist es möglich in der Naturzone sowie in anderen bestimmten Orten ein Zelt aufzuschlagen und dort zu kochen. Ich kann kochen. Wie alt bin ich mit einem Partner-Pokémon? An der Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst, außer stärkeren Pokémon. Danke, mal freut dich schon mal auf den Tag, an dem ich der nächste Champ werde. Da sind deine Kinder beide echte champs Stell dir das noch mal vor, das gab es noch nie. Und was sagst hopp Dann kann ich euch nur noch einen, eine gute Reise wünschen. Macht euch keine Sorgen um uns. Okay, dann mal los. Jetzt treffen mir bestimmt jede an jeder Ecke richtig stark Trainer und noch stärkere Pokémon. Ich habe das Gefühl, jetzt geht es so richtig los. Komm, brech mir auf, Daniel. Alles klar. Dann können wir getrennte Wege gehen. Ne? Komm. <lacht> Muss ich mich jetzt echt die ganze Reise mit dir abklappern, Edel. schon. Und um engine sieht die erstreckt sich die Naturzone wusstest du das ja das ist genau wie im echten Leben Leute gucken nur auf ihr Handy ja Naturzone ist total cool da treffen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend da streifen die verschiedensten außerdem kann man dort auch campen und angeln und und total aufregend und Zeugs ja hi Entschuldigung Sie sind doch der Bahnhofsvorsteher oder wir wollten eigentlich nach engine city warum halten wir jetzt in den am bahnhof tut mir leid junge eine herde wolle blockiert gerade die gleise hier ist es leider erstmal Endstation. station nee, die blockieren ja jeden verkehr die haben warte, im paar zwei haben sie auch schon irgendwie eine ganze straße blockiert da muss man jemand was gegen tun gegen die dinger verstehe glück im unglück würde ich sagen wie meinst du das na die naturzone ist riesengroß da kann man die unterschiedlichen pokémon fangen du Weißt, was das heißt, oder Daniel? Genau, wenn man sich irgendwo als allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. Ich würde aber erstmal ein bisschen weitermachen. Aber okay, dann sagt man, kann es sein, dass du kurz mit einem bestimmten Pikachu aufreisen Reisen warst? Ich wusste jetzt als Pikachu als Partner ein Let's Go Abenteuer bestritten, oder? Ich hoffe, du nimmst auch dieses Pikachu mit auf ein Abenteuer. Was dem eiskalten Pikachu warum. Je stärker ist, die Pikachu produziert, desto weicher und elastischer sind seine bekannten Backentaschen. Weil ich äh, Pokémon Let's Go gespielt habe oder was? Pikachu, dass ich dir gegeben habe ist etwas ganz Besonderes. Versuche es mal zu deiner maximieren. Gib dir mir eiskalten Pikachu, hallo. Darum habe ich jetzt nicht gebittet. Ja, das ist irgendwie so ein X. Heißt halt irgendwie, hat kann. Also nicht. Okay. Ein Solo. Nicht schlecht. ich Kann das sein, hat das gleiche Wesen und das hat viel, was ich hatte. Let's go. Ich glaube, da war nämlich auch so ja, Du wolltest mir ein Eboli geben, oder? So mal, kann es das sein, dass du kurz mit einem bestimmten Eboli machst? Nee, das muss ich mir eigentlich haben. Das hat sich erledigt. Ich vergesse es. Ich habe eigentlich Let's Go Eboli, aber ich habe noch nie... Äh, noch nicht mal aufgemacht, glaube ich <lacht> also nicht. Je weiter der zu vor links, so stärker, wenn ein Pokémon den du dort begegnest, Ist Kampf schwierig, kann das dann benutzt einfach eine Weil als fünf Poképuppen. Ja, starker Pokémon ist, wenn du bei der Arena schon immer weiter Fortschritt machst und die Ohren sammelst, wirst du es irgendwann fangen können. Ich bin. Okay. Meine Kinder geben trainer die ein Let's Go Abenteuer haben ein Geschenk. Oh, Aber es ist ein Let's Go Abenteuer überhaupt. Weißt du was? zufällig völlig? Nee. Nein. Ich will doch nicht sitzen. Supermarkt. Was möchtest du tun? Ja, was möchte ich tun? Was will? Wer will überhaupt irgendetwas tun? Ne? Okay. Ha. Ich irgendwie meinen Pikachu einlagern. Ich will nicht, dass er Erfahrungspunkte kriegt. Oh, hi. Äh, so ein Trainer, nee. Ich sag, pokémon wieder fit machen. Ja, kannst du machen. Ich will gerne meinen Pikachu einlagern, weil weiß ich nicht. Ich will nicht unbedingt, dass er irgendwie Erfahrungspunkte kriegt. Wer weiß, ob ich da irgendwie mal nutzen will Schau mal. Hat. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Engine City, das ist noch ein ganz Stück bis dahin. Wir gucken, wollen wir entdeckt werden, bevor wir die Stadt erreichen? Hey, das ist ja, meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegangen. In dem ein Beispiel an den beiden hat sie gesagt: Voll Tatendrang gegen sie auf Reisen. Was stellst du in dein Leben an? Wow, ganz schön, das hat die Professorin gesagt ja Aber macht euch deshalb keinen Kopf, das ist mein Problem. Das Buch, das das im Wald begegnet, seid, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich werde versuchen, die Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja in einem anderen Licht und etwas herausfindet. Als Erwachsener hat man echt nicht leicht, wie es aussieht. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder zu angeln und zu kämpfen. So, ich gerade jetzt erstmal diese rot leuchtenden Pokémon ist ab und Kampf, kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Ein weiteres kapitel in der Legende von Hop beginnt, kannst du mal aufhören zu sagen. Geht mir echt auf die Liste gerade? Ich hoffe auch, ob weiß worauf er sich ein ist. Dynamax-Pokémon sind extrem stark. Um gegen Pokémon von der Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon dynamax Vergiss das nicht. Naturzone ja, findest du hier und darstellen, an denen ein rotes dich aus dem Boden dringt dort halten sich dynamax pokémon auf vor du Nase in eins dieser löcher steckt sollst du absolut sicher sein dass du auch wirklich bereit bist so zum abschluss bekommst du jetzt noch was tolles von mir geschenkt eine pokémon box wenn ich äh, jederzeit so auf die po oh. hm, genau das habe ich gesucht das ist eine pokémon box damit kannst du pokémon lagern und sie bei bedarf wieder in ein team aufnehmen praktisch oder ich habe hier so viele pokémon wie du nur kannst und fülle dein pokédex aber jetzt ab in der Todeszone, mit ihr das abenteuer ruft weil ich würde gerne mein pikachu einlagern aber ich habe so hat das Gefühl, als genau das gleiche pikachu das man auch in let's go pikachu nehmen kann und diese let's go Starter, die sind von natur aus von den werten der ein bisschen stärker und da wäre voll irgendwie die verschwendung ähm, irgendwie die schon jetzt zu trainieren und so da guck mal oh, perfekt was ich äh, hier aber ich weiß ja nicht ob ich komplett für irgendwie machen will in dem spiel aber wäre voll verschwendung ich mich jetzt nicht genau erklären wie das geht aber man muss bestimmte pokémon bekämpfen und bestimmte werte zu erhöhen und ja da wäre absolute verschwendung wenn ich das jetzt machen könnte ja schon keine reaktion so und wie sie Naturzone. So, hier sehe ich ein paar neue Pokémon. nee sind keine neuen Pokémon. Das ist ein Bau, da ist ein ich habe vergessen ohne Ex. seine Notiz: große Pokémon in der Natur zu herumschreien sind äußerst stark. Wenn du ein Kampf feststellst dass du nicht gewinnen kannst, dann nimm rasch die Beine in die Hand und versuche zu fliehen. So, was ist hier denn? Ist eine Notiz, die KP pokémon wenn aufgewendet und im Kampf für sie kochst. auch die AP, äh, AP die sie benötigen, um Attacken auszuführen, werden wieder hergestellt. Ja, selbst Kampf Pokémon werden mit einem leckeren Curry wieder munter. So tüftel fleißig an Bärenbäumen und sammelt ganz viele Bären. Wir haben mit den Schütteln. Ja, wir werden eine pfirsich zwei, zweimal weiter schütteln. Weiter schütteln. Warum sollte ich aufhören zu schütteln? Bitte schön. Äh, ist irgendwie eine Chance, dass da irgendwie was Pokémon runterkommt oder so. Au. Anscheinend ja. ja Ahnung. Irgendwie so Open World Gebiet Level 10 Ah oh, nee. Ja, das ist ja schon mal wieder ein bisschen mies. Ne? wir haben alle rumliegen. am brenner werden nein okay okay da kommt kein licht raus aber das ist das pokémon ist eine natur zu findet man viele pokémon ist aus denen eine lichtsäule in den himmel aufsteigt ein Netz untersuchst kannst du entweder allein oder mit drei anderen trainer gegen das dynamax pokémon das drin darin verbirgt, antreten 50 watt hat frage ist ob ich das überhaupt machen will bist du ein trainer so ein ninja toll hallo ich habe die feinsten zuteilen angerufen. was darf es sein spaghetti getiertes Äh ja, spaghetti Somebody touch muss Das ist doch sowas also von Ninja Turtle. einer ich habe es lang gezogen und das war etwas unglaublich Tolles. genau 100 Watt wäre ich bereit, mir einen toll, mich von meinen tollen Fang an dich abzutreten. Greifst du zu? Ich habe aber nicht so viel. oder da hinten habe ich noch so ein Ding gesehen, so ein Nest oder da. Ja, das ist irgendwie schon viel zu viel Freiraum, habe ich so ein Gefühl. So, geh mal hier noch mal. Boah. Ja, zwar kannst du bei den rechten Stick die kammer bewegen. Drückst den rechten Stick und dann schon. Ja, okay. So. Hey, du. Ja schon weiterhin entfernt Pokémon. Pokamal. Also das irgendwie viel zu stark. also irgendwie nicht, wo ich hingehen kann, ohne irgendwie auf die Phrase zu bekommen irgendwie. Hereabouts, komm mal, ja baut Da war voll dämlich, weil Kuroisen also stark. Das ist ein Unlicht, Kann wir es effektiv gegen, ich weiß nicht, ob Robaut schon irgendwie Kampfattacken kann, aber rechter starten. Was eine mit dem ich attacke. Gut, komm her. Was? Also <lacht> wollte schon sagen, gutes fehlgeschlagen So jetzt, Boom. Wird nicht verbrennen, danke. Energiefokus, ja, damit rechte Hand noch stärker wird, ne? <lacht> Okay, Boom. Pokeball, flieg, flieg. Oh. <lacht> Okay. Oh, Was? Volltreffer. Okay, das heißt wohl werfen. Ah, oh komm schon. Ist aber nicht mal am wackeln wackel auskommen Also ja jetzt aber. Hab schon einen 2 Danke. Na, okay. Klasse, wurde gefangen. Okay, null Angriff dazu bekommen. So, komm, es strotzt vor Energie, um stärker zu werden, voll es seine Gegner immer wieder raus, auch wenn es schon mehrmals verloren hat. Okay, haben war hier noch, ich habe den Namen von dem Ding vergessen, Daniel. Oh gott er ist zugestürmt er hat das gesehen nach ja, flucht danke dun, dun, dun, dun, dun. so nein geh weg ich will nicht wegen dich danke skoppel genau ja, bei einigen wenn älteren generationen älteren Neuere Generation meine ich. Da wird schon so ein bisschen schwäger noch. Gott, hat mich vor allem irgendwie am Mr. Popo erinnert. String ball abridged. Hi. Okay. So. Mag dich alle. Warte, ich will dich nicht alle machen, ich will dich fangen. Pokéball fliegt. alles klar. Ich scheine aber irgendwie nur alte Pokémon umzulaufen oder? Da bin ich mir rein ein. mit den Ohren schaufelt das Löcher. Es braucht nur eine nacht um einen zehn Meter tiefen Bau zu graben. Cool. So, ähm, ich habe dann 100 Watt jetzt. Gib mir was dafür, bitte. Oh, diese Entschlossenheit die hast du einen tollen Fang wie versprochen, als drei Perlen warum würdest du mir das geben? Das ist halt zeit den nächsten tollen Fang an Land zu ziehen und dies abgaben. So, da finden diese Dynamax-Dinger statt oder was? Oh. Ein Wunschbrocken. Wenn man ihn in einem lässt taucht, ein Dynamax-Pokémon auf. Ein mini -Pilz. So. Äh. weil nicht. Ich glaube, da oben kann man sich noch mal hoch ein ja, Da würde ich mal ganz schnell machen. Ja, ich will mal sehen, wie starken Onix ist. Onix ist eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Wow, es wirkt extrem stark. Halter. Ja, noch gescheitert. fluch Okay, das senkt die Geschwindigkeit. Ohne hat jetzt nicht so eine hohe Geschwindigkeit, glaube ich. wohl ich glaube doch eigentlich schon. Ne? Ja, ich werde jetzt keine Pokebuffe ja einsetzen. Ich habe mich sowieso da oben hoch, also. voll riskant hier hallo danke ja okay kann man sich aber eigentlich schon denken weiterentwickelt pokémon und so pokémon die allgemein größer sind glas honig oder glashonig du hast mich hochgehalten ja Okay. Ähm, hey, liegt schon wieder was? Ich glaube nicht, dass ich irgendwie jetzt schon ausprobieren will. An, die sind dann voll stark, ne? Da ah, gehen wir mal reingucken. gucken ja, als 300 Watt. Ach so. Deiner raids wenn du einen Dynama Dynamax-Pokémon besiegst, hast du die Möglichkeit, das zu fangen. Außerdem kann es sein, dass du seltene Eizen zu kannst, die sonst nirgendwo findest. Wilde Dynamax-Pokémon sind unvorstellbar stark. Mitunter fallen sie mehrere Attacken in Folge ab oder greifen zu anderen ungewöhnlichen Maßnahmen. Wenn du gegen solche Pokémon bestehen willst, liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Zusammenarbeit mit anderen drei trainern Ja. Das sehe ich jetzt mal nicht ein niederlage Lage bei viermal Kampffähigkeit gewonnene Pokémon über nach zehn gekämpften Runden möchte mal allein kämpfen diesen Kampf wirst bei anderen Trainern unterstützt ich habe gesagt alleine kämpfen Schmerbe erscheint sehe ich irgendwie at Level oder so dürre vom Kult wert Und dann hat sich das dynamax irgendwas irgendwas. Kampf hier echt gegen raid Raidboss oder so. Das Ding macht uns wahrscheinlich voll fertig. pass auf. Deiner Erdstoß. Alter, warum gibt er mir denn die optionen schon gegen die dinger zu kämpfen toll gemacht horst <lacht> Ey, warum gibt er mir denn schon die option gegen die dinger zu kämpfen wenn wir keine chance haben wir macht das schaden ja naja, kann ich abbauen flucht unmöglich ist er voll schwach warum geben wir mir schon die optionen irgendwie natürlich zu kämpfen also wie die wirkung von das geht mir alles zu schnell weg von alles für ein mir Yeah, but... Er aber nicht an oder doch ja hat ist schon wieder dauert man horst streng ich noch mal an wir Soll man dann schon schaffen? Kann ich mal abhauen? Ist mir ein bisschen zu extrem, habe ich so ein Gefühl. War keine Chance gegen das Ding. Oder vielleicht nicht. kriegt gar keinen Schaden. Aber ich habe da irgendwie nur so zehn Runden oder so also Zeit. Ja okay, deswegen macht hat wahrscheinlich so wenig Schaden. könnte langer kampf werden da glaube ich der letzte kampf heute sein oder der letzte part ich glaube ich beim mein letzten mal gesagt ah, da wird so weit von drauf gehen wieder pass auf okay. dann mach mal weiß ich nicht deiner angriff deiner dunkel Ahnung hier such mal Cool! Also mega krass, super! Kuro, cool. Krass. Na, was geht? Hm. die kämpfen immer noch mit, gut. nicht, was ich davon halten soll. Ja, er geht schon wieder auf den... Deiner dunkel. aber so, wer macht keinen Schaden? Das gibt es nicht. Spezialverteidigung ist gesunken, oh gut. Aber der Roller hat mal was gemacht. Ist sowieso irgendwie keine keine feuer gekommen bisher. Ah, ist er hat sich jetzt leicht tot ja genauso stark wie vorher habe ich das gefühl ja die waren genauso viel schaden wie ich ja, ich da irgendwie verteidigung war irgendwie geht nichts drauf außer kurtel von horst hat verdammt horst wie macht das wie ich nicht weg was schon wieder gegen den hast dein Kotles ist Kacke ist da irgendwie so da stand ja auch irgendwie du darfst nicht viermal KO gehen oder so, ne? Oder ist irgendwie so ein Zeichen dafür. der Kampf vielleicht zu Ende ist oder so, also ne? weil muss ich auch einen Pokéball werfen oder irgendwie so was. Ja, ne. noch kein war da ja, kommen spezialverteidigung ist down. und der ding ist auch leicht down. auf oh, was jetzt sobald tot auf. nicht nee, nur ich nur zu so regnen Da jetzt es der kampf vorbei also all das für nichts wir sagen jetzt schon wieder ich werde zusammen mit einem anderen trainer ein der machen ich habe eine gemacht ich habe kläglich gescheitert haben wir schon abonniert okay weil ich glaube das sollten wir jetzt noch nicht machen wenn ein bisschen zu krass ist, glaube ich. So. Gut. Heil mich bitte. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier oder laufen wir noch ein bisschen, weiß ich nicht, da. Vielleicht sollte man noch bis dahin laufen oder so, keine Ahnung. Ignorieren wir erstmal die Pokémon hier. Und versuchen... Mal zu gucken, was hier noch los ist. Vielleicht finde ich ja noch das eine oder andere Pokémon, das mir... Ich mich hier so ein bisschen anspricht dass ich haben will dass ich haben muss das ist er ja, sich nur die gleichen pokémon Das ist traurigste abschied aller zeiten hey ding äh, kirchen den jask da so, ist wahrscheinlich voll stark ne? 15. Also stark, Mann. war ein riesen Fan von Ninja also ne, von dem Fisch kann man nicht abhauen Mein Gott, warum musst du so langsam? Ja, gut, ist das Ding. Ich hoffe, er kann nur trugschlag Danke. Ja, schon wieder tot, geil, Voll drauf hier in der Naturzone sagen so, wir mal, was ich weiß nicht, wofür das ist, aber ja, ich zu sammeln. Ne? Ich würde sagen, die Pokémon ignorieren wir alle. Ne? Glaube ich überhaupt richtig? Das sieht irgendwie voll falsch aus. Da, da ist eine Bucke, dass man darüber gehen wähler da kommt jetzt gleich ein Trainer, ne? dann kriege ich nämlich voll auf die Nuss. Ja. Ich weiß ja nicht welche Level die alle sind ne? ich kann jetzt nicht einfach auf die losgehen habe ob auch Gefühl Nein, wer bist du schon wieder was für ein bisschen was haben für 100 Watt wäre ich breit ja hier bitte schön. schon wieder drei Perlen so das sind dann ein, ein Felino. und jetzt spricht mir Pff jetzt spricht mich aber auch nichts irgendwie so an aber was ich fangen will ich meine ich werde die dinger so oder so irgendwann fangen also aber im moment muss das nicht das also dann brauche ich mal vernünftige attacken mit meinen pokémon Kuro ist noch relativ kacke ja. die Natur quilt dazu über energie die man als watt bezeichnet an diesen energie gelangst du durch leuchtende pokémon ist so also wie leuchtende wilde pokémon natur zu triffst du zudem auf trainer die dir teams im tausch gegen Watt überlassen ja okay wie kann ich dir helfen w laden halball gedanken gut also alles ding jetzt kaufen bin trainer wie ich sehe ist die welt des pokemping noch recht neu für dich wie man nennt mich übrigens den camping king und ich sehe immer nach dem rechten ich weiß dass alle anfang schwer ist also kannst du mir rund ums camping poké ruhig löcher in den bau fragen Zeltfarbe äh, ändern ich würde dann sagen ich beende dem part hier ne? Oder soll man da mal reingehen und wir gehen noch mal da rein hoffen, hat wir jetzt nicht irgendwie bombardiert werden mit kann 10 32 minuten das ist schon ganz schön lang, ne? so da war ein kurzes abenteuer hier aber ähm, ja kommen wir mal irgendwann später darauf zurück ne? die laufen uns ja nicht weg die pokémon Und da ist ein pokémon center ausgezeichnet engine city also hat gefühl dieses gebiet ist irgendwie so richtig hoch optional irgendwie so was deswegen weiß ich nicht können wir ruhig warten also sind da viel zu viele pokémon zu fangen ey. wenn ich die alle fangen würde dann würde ich ja irgendwie viel zu hoch schießen im level ich übertreibe wenn ich sage dass der champion in galar quasi hellen Startes genießt die leute fangen hängen förmlich an den lippen und verfolgen alles was er tut Umfassbar, wie riesig diese stadt ist ich muss immer wieder meine karte ziehen, um mich nicht zu verlaufen so wie der champ pokémon haben das echt nicht leicht das müssen sie erst müssen sie sich ganz klein machen um in die pokémon setzen, damit werden sie durch die maximierung riesengroß die schiller haben einen wahren putzfirm und müssen ihre schweif als staubwedel äh hey hallo Wie bist du eher angekommen als sich? Das Bild von diesen einen Dingen. Was du ist durch die Naturzone geschafft? Was? Nicht schlecht. Mein Team ist jetzt ziemlich erschöpft Gehen wir ins Pokémon Center. In kurz Zeit hast, zeige ich dir auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. 5. Oh, schau mal, Rotomina ist gerade frei. hat Rotomina ist eine Kurzform für Rotom Terminal. Das sind natürlich Gerät für Trainer, dann kannst du unter anderem das Design einer Liga-Karte im gestalten. Hast du noch einfach ein bisschen an einer Liga-Karte herum, was eine kreativ freien Lauf? Wer ist die Liga-Karte von Delion? Was? Wieso nicht Delion? Du sortierst Liga-Karte in dein Album ein, das ist dann liegen? Ja, okay, ich komme uns beim nächsten Mal an. Wir bestimmt nicht entgangen, dass Engine City ziemlich groß ist. Aber kein Grund zu sorgen, wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo, wo du, was, wo hier was ist. Vergiss nicht vorher dein Team halten zu lassen. Ach ja, die Eröffnungstheorie, das weckt Erinnerungen. Weißt du, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, war das ein, ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich da zurückdenke, spür ich sofort wieder diese Skribbel im Bauch. Okay, ich würde aber sagen, wir beenden den Part hier. Und... Warte nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier Engine City erkunden und weitermachen. Ja, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst noch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und ja, dann sehe ich euch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.